Mit diesen Bildern, herausgegeben vom russischen Verteidigungsministerium, scheint der Kreml zeigen zu wollen, wir machen ernst mit dem Teilabzug der Truppen von der Grenze zur Ukraine. So richtig Glauben schenken will man dem im Westen allerdings immer noch nicht. Zum Auftakt des Treffens der Verteidigungsminister der NATO in Brüssel, sagte Generalsekretär Stoltenberg, man könne das nicht bestätigen. Bei den Beratungen soll es nun auch darum gehen, ob und wie die NATO ihrerseits mehr Truppen nach Osteuropa schickt. Markus Preis mit Details. Das Geschützrohr Richtung Heimat. Solche Bilder verbreitet Russland heute immer wieder. Sie sollen den Abzug von Truppen zeigen. In diesem Fall von Russlands Westgrenze. Und diese Aufnahmen hier stammen von der Krim. Auch der Außenminister von Belarus, wo russische Truppen derzeit ein Manöver abhalten, erklärt nicht ein einziger russischer Soldat, nicht ein einziges Stück Militärausrüstung wird nach Ende der Übungen in unserem Land verbleiben. Alle Zeichen auf Entspannung also? Der NATO-Generalsekretär ist noch nicht überzeugt. Man werde sich genau anschauen, wohin die Soldaten fahren. Russland hat seine Truppen immer hin und her bewegt. Dass wir Bilder von Truppenbewegungen sehen oder von der Verlegung von Kampfpanzern, ist also noch keine Bestätigung für einen echten Abzug. Im Gegenteil, aus Sicht der NATO stehen noch immer mehr als 100.000 russische Soldaten in Kampfbereitschaft. Die Verstärkung der östlichen NATO-Staaten geht daher zunächst weiter. Deutschland etwa schickt Soldaten nach Litauen und Eurofighter zur Luftraumüberwachung. Auch andere Länder überlegen, mehr zu tun. Es ist eine Zeit von großen Herausforderungen. Aber ich denke, unser Bündnis ist nur stärker geworden in der jüngsten Vergangenheit. Und die Herausforderungen dürften wohl auch bleiben. Neben den Abzugsbildern veröffentlicht das russische Verteidigungsministerium auch solche Aufnahmen von eigenen Militärübungen auf der Krim. Hier im niedersächsischen Reden befindet sich der größte Erdgasspeicher Westeuropas und er gehört einer Tochterfirma des russischen Energiekonzerns Gazprom. Das Unternehmen ist außerdem noch an drei weiteren Gasspeichern in Deutschland beteiligt. Die Krise in der Ukraine schürt Ängste. Die ohnehin schon hohen Energiekosten könnten noch weiter steigen, weil Russland im Konfliktfall die Gaslieferungen drosselt oder gar einstellt. Erdgasspeicher sollen helfen, Preisspitzen abzufangen und Engpässe zu verhindern. Doch wie gut sind sie gefüllt? Juliane Günther hat in Almenhausen in Thüringen nachgefragt. Der Erdgasspeicher Almenhausen, der einzige kommunale Gasspeicher in Thüringen. Oberirdisch viele Rohre, unterirdisch in bis 400 Metern Tiefe wird das Gas gespeichert. 30.000 Einfamilienhäuser können von hier aus versorgt werden. Der Speicher ist ungefähr noch ein Drittel gefüllt. Der Speicher war zu Winterbeginn zu 100% befüllt. Wir gehen davon aus, dass der Speicher bis zum Winterende dann auf Null gefahren wird, also das Gas reicht. Das meiste Gas in Almenhausen kommt aus Russland, wie bei vielen Speichern in Europa. Der größte Erdgasspeicher Westeuropas befindet sich in Reden in Niedersachsen. 4 Milliarden Kubikmeter Gas könnte er fassen. Doch derzeit ist er fast leer. Der Füllstand nur 3%. Der Speicher in Niedersachsen gehört der Firma Astora, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Er ist entscheidend für die Versorgungssicherheit in Deutschland. 2014 wurde der Speicher von BASF an Gazprom verkauft. Das damals SPD-geführte Bundeswirtschaftsministerium war erst dagegen, gab dann aber grünes Licht. Experten warnten damals davor, die Gasspeicher in fremde Hände zu geben. Der Deal wurde trotzdem durchgezogen. Es war eben ein Fehler, nicht nur die Speicher so zu verkaufen, sondern sie auch nicht zu regulieren. Wir brauchen ja eine strategische Gasreserve, sondern eben auch, sich nicht zu abhängig zu machen, nur von einem Lieferanten. Und darauf haben wir immer hingewiesen. Und die Situation ist jetzt heute eben eine sehr schwierige. Die Expertin fordert den Rückkauf und die Verstaatlichung der Speicher. Soweit will die Bundesregierung nicht gehen, aber sie will reagieren. Künftig soll es eine nationale Gasreserve geben. Noch vor dem Sommer könnte der Bundestag ein Gesetz beschließen.